Servus So da, da Also, ich bin ja da von äh, Friedberg dann enttäuscht worden von diesem Staatsanwalt. Hab versucht das aufzuarbeiten am Anfang habe ich damit die Therapeuten geredet, die so, ja komm, jetzt äh, nicht gleich abbrechen, bleibt da. Vielleicht gehen wir doch noch hin. Und ja, die haben auch für mich geschrieben und gemacht und getan und ich habe auch versucht mich darauf einzulassen, aber es ging halt nicht. Beim ersten Ausgang, wo ich halt eine raus habe können, war ich sofort in Frankfurt und da am Hauptbahnhof über die Straße rüber, da war ein für ein Paradies, da standen sie alle, ich habe sofort erkannt, man erkennt sich sofort, ich bin halt dann so ein hin und braun und sofort hat er was gekriegt und kommt wieder zurück und war nach einer halben Stunde zurück in der Einrichtung mit meinem Pommel und dann haben wir gesagt, okay wir spritzen das jetzt nicht, ich weiß wie das so ist, nicht dass uns dann hier umfegt und dann muss ich auch meinen Mann holen und da immer ist und Tina, ja komm, egal, ist ja nichts da, aber ich habe mich durchgesetzt und habe eine Folie geraucht und ja, war ausreichend, beim nächsten Mal was hat dann doch wieder Spritzen. Also, waren wir auf der Therapie. Wir hatten in der Zeit dann schon zusammen ins Zimmer. Und äh, sie treiben die treibende Kraft, weil die wollte schon die ganze Zeit raus. Und irgendwann war ich halt dann leicht genug und hab's halt dann zu abgemacht. Und dann sind wir auch zu zweit raus und haben uns geholt. Und irgendwann hat's dann halt doch mal einer gesehen, der Ringkontrolle abgeben. Und, war. und dann habe ich halt, er äh, musste dann aufs Zimmer, auf dem Zimmer bleiben. Und dann habe ich gesagt: halt, Ja, komm, pack mal zusammen. Und äh, dann sind wir erstmal nach Frankfurt gefahren um und Main und haben uns da so ein Abbruchhaus gesucht und äh, haben dann da erstmal gepennt und auf der Straße gewohnt äh, und uns halt nicht mehr waschen, dementsprechend haben wir kurzzeitig drauf auch schon gerochen äh, die Klamotten stanken und sahen aus und äh, das Geld ist ausgegangen. Äh, da auch nicht kaputt billig man gut war nicht schon, aber. Also, und dann gab es dann halt diese Regeln, du darfst nicht auf der Straße konsumieren, aber in einem Druckraum. Also, du wirst von der Polizei nicht irgendwie gegängelt, wenn du, wenn du da was. Ja, schon, manchmal sind das Arschlöcher, aber meistens sind es und lassen die halt machen und dann kommen sie an und nehmen einen Ausweis. Und dann wirst du darauf hingewiesen, wie sie aus den Druckraum gehen, weil dann äh, wegen der Öffentlichkeit und bla bla. bla. So. Also, habe ich gesagt, ja, was machen wir es wird langsam kalt, es wird langsam Winter. Und das war auch einer von einer richtig krassen Winter, die dann gekommen sind, Es war so richtig bitterkalt, bestimmt minus 20 Grad draußen, ganz hohe Schnee, kniehoch. Aber davor sind wir zurückgefahren nach Sichelthechendorf, ja, kurz bevor Siegmann hat, sie geht jetzt anschaffen, es ist so es hey, geht nicht mehr anders, ich muss jetzt dann irgendjemand einen meinen Blasen, oder so. Da hab ich gesagt, hey, nein, nein, das kommt nicht in Frage, wir fahren zurück. Und dann sind wir zurückgefahren nach Zepatischendorf. Äh, äh, ich habe voll schon geile Dreadlocks gehabt. Und ja, haben wir entgiftet, immer <lacht> wieder. Das war echt eine harte Entgiftung da in einem arschkalten Zug. Loch da, ein Ding wo es passen musste, wenn andere Leute auch noch rein wollen oder da abhängen, ey. Ja, wir sind dann zurückgefahren, Erstens haben wir ein 24-Stunden-Ticket zur S-Bahn gekauft und sind dann hier und hergefahren, dann haben wir richtig ausgeschlafen und dann waren wir im S-Bahn Stimmt Stunden gefahren, hey, wie blöd, weil wir wollten so mal am Bahnhof nur waschen. Ja, und dann sind wir da halt äh mit der S-Bank fahren und dann sage ich zu ihr, hey, jetzt reicht's, es gibt äh, Gesetze, wir gehen jetzt zu, zu, äh, zu, äh, zu unserem Rathaus und dann sollen die uns unterstützen, die helfen uns bestimmt. Und sie habe gesagt, du gehst jetzt zu deinem Eltern nach Hause, das ist mir jetzt egal, du musst, äh, dann bist du versorgt, ich mich schon durch. Ja, und ist auch so, sie ist nach Hause gegangen, hat da ein bisschen Trara, schön, dass du da bist und ich bin halt dann da ins Rathaus und die haben mir ein Zimmer vermittelt. Ganz ohne Stress konnte ich dann da wohnen. Erstmal. Aber richtig wieder ganz unten und dann wieder aufgerappelt weißt du, aber wieder aufgehört auch erstmal. habe ich wieder gekifft zu der Zeit, da ging es wieder besser, dann konnte ich wieder essen wieder Kraft kriegt, dann wieder klar denken können. Und dann gab es halt mal wieder so ein Versiegen der Quelle. Und kurz danach, nach diesem Versiegen der Quelle, hat mich meine Cousine angerufen und meinte, hey oder, ich schaue jetzt mal aus, hast mal Zeit, kommst mal vorbei. Ja, und ich fahre halt dahin, war gerade wieder kühl. <lacht> Ja, und das schon. <lacht> also, ich so rückfällig, jawohl. Da hat das mal, kannst du vielleicht mal dir das anschauen, ob es was Gutes ist. Ich will ja keinen Dreck verkaufen. Ja, natürlich habe ich es probiert und da war das krasseste Zeug. Ich habe einen Schuss gemacht und mir war beinahe vom Stuhl gefallen, obwohl es ganz wenig noch war. Und richtig gut. Geiler Geschmack, alles von, also, richtig schicki. Ja und dann sagt sie, sie bräuchte einen Produkttester, der halt immer wieder die Sachen probiert, wenn sie einkauft. <lacht> und da bin ich. Ja, jetzt mache ich kein Problem. Hat doch immer günstig kaufen können. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch arbeiten gegangen bei einer Kinderbuch, Arsebischen, wie heißt, das Kinderbuchfirma. habe bei dem Lager gearbeitet. War gerade wieder auf Methadon. Ähm, ja, und bin halt arbeiten gegangen und dann kommt sie mit dem Zeug da und dann sofort das mit wieder sein lassen, weil genau so wie lange da halt der Zug ist. Ja, und, und da ist halt echt mal was krasses auch passiert. Das war, ähm, ja die Polizei wollte mich äh, abholen und ich habe meinen Anwalt angerufen und hab gesagt, hey, was soll ich machen? Soll ich zum Haftzentrum erscheinen oder soll ich lieber auf Flucht gehen und versuchen von außen auf wieder die Therapiestelle zu kriegen und zu dürfen, dass wir es das nicht lassen. dann meint der tatsächlich ja, auf Flucht gehen, ganz klar. Und das ist ja nicht strafbar. Das ist auch richtig, das ist nicht strafbar. Aber du kannst dir ja nirgends mehr sehen lassen. Weil äh, wenn du drauf bist, dann bist du auch dementsprechend dünn im Gesicht. und Hager und äh, man sieht es auch in die Augen und so. Man sieht es einem halt einfach an, dass man drauf ist. Und dann kommt unweigerlich der Polizist auf dich zu und verlangt einen Ausweis. und Dann geht er durch und dann ist der viel offen und dann wirst du gleich verhaftet. Das ist ganz logisch. Also kommt ja auch nicht irgendwo auf der offenen Szene rumhupfen und dann da und verkaufen. wie dass das Cousine erhofft hat. Also die wollten ich nämlich als die da einsetzen. Aber als die halt bei mir geklingelt haben, war ganz leise. Man muss wirklich leise sein in die Verbrechen. Ich glaube, nicht, du kannst das atmen hören. Ich habe hab vor der Tür das Rauschen von dem, von dem, äh, von dem Funkgerät gehört. Ich habe das Auto weggefahren dann habe dann erst einmal 10 Minuten gewartet und dann erst meine letzten Filter aufgekocht, mein Zeug park und bin auf Flucht gegangen. Das war das letzte Mal, wo ich diese Wohnung gesehen habe. Ja. Mein Nachbar haben sie dann so ultra krass festgenommen, weil sie gedacht haben, das bin ich. Der hat dann so Auto rumbastelt, dann haben sie dann auf den Boden geschmissen und alles. Und, und ja, sie haben das hoffentlich dann entschuldigt, aber das, das kann man doch nicht einfach machen, ey. Und so richtig krass, entschuldigen Mann. Ja, so geht's zu in Bayern. Ja, bei mir war das halt dann so und ich habe es dann festgenommen, als wir eine Cousine wollte Koks kaufen und Edge kaufen. Dann sind wir nach Frankfurt, noch online, weil sie wüsste, wir kennen da Leute. Also sind wir da hingefahren. Da habe ich halt ihr auch jemanden vermittelt, der mich kannte vom Sehen. Also, ähm, wir haben das gekauft. Aber da hat es so einen richtigen Scheiß an Schleuhe gegeben. weil der allerletzte Dreck. Weil die Pisse aus ausgeschaut, wie, wie ein Multivitamin sagt. Als hätte ich bei der Ringkontrolle, weil ich wurde ja verhaftet später wäre das ein multivitamin sagt, so eine Farbe hat das gehabt, Das die sich dumme Drecksau, weißt du was ich meine? Das Koks war aber richtig geil, Ja, ich hätte auf einen Platz mitgegeben, und natürlich war meine Cousine gierig nochmal was, weil sie war eine Kokserin, anders genommen Koks war ihr Ding, und fährt in Würzburg auf die Raststätte, in Bayern, weißt, Würzburg das war die erste Raststätte nach Frankfurt, <lacht> wo halt da, wo sie hast können. Oder ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber auf jeden Fall war es die erste in Bayern. Und wir sind gerade mal ein paar Minuten gestanden und haben uns schon gehaftet. Die Geschichte habe ich ja auch schon erzählt. Und dann war ich da in, in Würzburg in diesem blöden Konzert, erst drin und dann auf der Krankenabteilung in der JVA Würzburg. Da war es dann angenehm, aber die Leute halt da normal auf mich gewirkt haben. Ich war die ganze Zeit auf der hey, und da hat man ja zum Gegner mal auf irgendeinem Dreckszeug, was die mir da reingestreckt hat in das Gras. Aber das Coole ist, die hat halt so, bei so einer Garage dahinter so eine kleine Plantage gehabt. Ja. Grasplantage. Ich glaube, die haben es bei erst erstmal gar nicht gefunden, weil die haben es auch in jeder Bewertung gekriegt damals. Im Gegensatz zu. Ich habe ja da, wir konnten es keine Tatbeteiligung nachweisen, dem, was wir, was wir auch gehabt haben. Ja, ich habe gesagt, das gehört man nicht, weiß ich nicht. Meine Freundin hat das auch gesagt, Argentina. und ähm, meine Cousine hoffentlich hätte es halt auch sagen sollen. Erstmal hat sie versucht, auf mich zu schieben, aber irgendwann, wir, glaub ich glaube, ich habe es dann auch gesagt, mein es nicht. Am Ende ist halt sie trumpflich äh, damit davon Als Führerin von dem Auto, die haben mich noch nicht an meinen Führerschein genommen, glaube ich, erstmal. Aber als später dann erwischt worden ist, dann schon, ja, da hat sich ja die Kinder auch noch mit eingespannt, die war echt drauf, ja, die haben halt dann die, als die Polizei gekommen ist und die Kinder hat, die Polizei kommt, schmeißen die die dem Fenster Das <lacht> von die Kinder. Genommen haben sie es nicht, ja, aber mitgekriegt haben sie es halt, dass sie verkauft. also ja, war ultra kacke. Ja, aber ich war ja ein Haft, weißt, ich ja, habe nie etwas Besuch gekriegt von der Polizei ich habe sie so etwas vorgeworfen und ich habe gesagt, ich weiß nicht und ich weiß nichts und dann habe ich nie was davon gehört, ich bin, danach haben sie nie, ich hab sie mich verlassen, war immer so, aber eine gute Nummer war es schon. dann kriege ich noch einmal Besuch von der Polizei dann halten sie mir vor, stören in der Totenruhe. Da war ich am Hinterm in München in Schwaben. Da ist so eine kleine Grünfläche, da waren ein paar alte Abstände rum. Und ja, das ist ein alter Friedhof, aber es ist halt kein Friedhof in dem Sinn. Da joggen Leute rum, da spielen sie Tennis über die Steine rüber tagsüber. Und wir waren halt am Abend da und auf Gorstig geschminkt und haben Fotos gemacht. Und diese Fotos haben sie gefunden. Und äh, weil ich halt keinen Stress haben wollte, habe ich dann nicht bereit erklärt, dass sie diese Fotos palten. Ähm, und dass sie es halt vernichten können und aufgrund dessen werde ich nicht angeklagt. Fertig. Aber ich fand es halt schon befremdlich, dass sie da deswegen so einen Aufstand machen wegen so Pilleperle-Fotos, weil die waren echt harmlos, weißt du. Für die immer war mir, dass sie da noch ganz am Haufen andere Fotos gesehen haben, die sie halt überhaupt gar nichts angehen, also so ganz private Sachen, so richtig privat. Und da frage ich mich schon, hey, wie kann man das denn rechtfertigen, dass wildfremde Menschen in Wohnungen rumstöbern mega der Gravage. Alles war ja damals der Auslöser. Naja, kein Sorge. <musik>